Herzlich willkommen zum ersten thematischen Podcast für das Seminar Diachrone Beschreibung der deutschen Sprache. Wir beginnen heute mit dem Thema des Althochdeutschen, das ich unter das Motto gestellt habe, Schrift und Schreiben am und auf dem Rand. Vor sich sehen Sie ein Pergament aus dem Kloster St. Gallen, und zwar den Codex 166 eine lateinische Handschrift mit einer Besonderheit. Sie hat nämlich am Seitenende weist sie zwei deutsche Wörter auf, zwei althochdeutsche Wörter, die Teil sind des sogenannten St. galler Schreiberverses, der vollständig heißt Kumo gescreip, philo kumor gebet. Und hier sind realisiert Kumo gebet, was so viel heißt, mit Mühe auf das Ende gewartet, wenn man es kontextualisierte. Wir werden auf das Beispiel noch zurückkommen. Nach diesem ersten Eindruck möchte ich Ihnen nun noch einmal ganz kurz die Methode vorstellen, nach der wir in den nächsten Sitzungen verfahren werden. Und zwar habe ich die mit einem Dreischritt benannt, Introduction, Exercise, Evaluation. Das, was Sie gerade hören, ist Teil der Einführung der Introduction. Neben diesem Pod oder Screencast lesen Sie bitte auch die betreffenden Kapitel in Wilhelm Schmidts Sprachgeschichte. Schauen Sie sich die Übersichten und Übungsaufgaben im zugehörigen Räder für das Seminar an und möglicherweise, wenn Sie möchten, schauen Sie noch eine oder zwei Dokumentationen aus den historischen Kontexten, die Ihnen noch ein wenig Hintergrund liefern für diese Zeit in Mitteleuropa. In der nächsten Woche werden wir oder Sie besser gemeinsam üben, und zwar im sogenannten Inverted Classroom und in der übernächsten Woche werden wir das relevante Wissen zum Althochdeutschen sichern und die Ergebnisse ihrer Übungen besprechen. Ich hätte nicht nur mit dem Althochdeutschen Schreibervers einsteigen können, sondern mit dem St. Galler Schreibervers, Entschuldigung, sondern auch mit dem sogenannten Zürcher Hauswegen. Das ist auch ein sehr schönes Beispiel für Althochdeutsche Schriftlichkeit. Ich lese Ihnen den Spruch ganz kurz vor. Ad domum contra diabolum, Wollawicht, dass du weißt, dass du Wicht heißt, dass du nicht weißt, noch nicht kannst, retten Pinky. Zur Kennzeichnung des Hauses gegen böse Geister. Gutwicht, dass du weißt, dass du Wicht heißt, dass du nicht weißt, noch nicht kannst, also weder weißt, noch kannst, retten Knos Pinky Knoss ist ein Gomenon ist hier vollkommen singulär überliefert. Die Forschung ist sich bis heute noch nicht klar darüber, was es bedeutet, Einige sind der Auffassung, dass es der Name des Wichtes sein könnte, also das würde dem Rumpelstilzchen-Motiv entsprechen. Ähm, andere glauben, es sei der Spruch, der den Wicht vom Haus fernhält. Aber das ist mit letzter äh, Sicherheit nicht zu sagen. Nichtsdestotrotz ist es ein sehr schönes Beispiel für althochdeutsche Schriftlichkeit. Bevor ich nun das Thema oder wir uns weitere Beispiele dieser Art ansehen, möchte ich ganz gerne aus die historischen Grundlagen legen und ich werde mich hier konzentrieren auf die mehr oder weniger auf die Herrschaftsgeschichte ähm, des Frankenreiches nördlich der Alpen und die Geschlechter der Merowinger, Karolinger und Ottonen. Und beginnen möchte ich mit einem sehr wichtigen Ereignis, nämlich der Taufe Chlodwigs äh, in Reims. Und mit dieser Taufe steigt das Merowingerreich ähm, äh, nicht nur auf, aufgrund seiner militärischen Leistungen, sondern es wird auch angenommen und die historische Forschung ist sich darüber einig, dass durch die Annahme des Christentums äh, und der Stiftung einer einheitlichen Religion die Stabilität dieses Reichs gewährleistet worden ist. Ludwig gründet um 500 das Fränkische Reich, das Reich der Merowinger. Die dynastisch herrschten zwischen 482 und 714 und die abgelöst werden wiederum von den Karolingern von 714 bis 911. Der bedeutendste Vertreter der Karolinger ist zweifelsohne Karl der Große. Er regierte von 768 bis 814 und konnte durch zahlreiche Eroberungen des Gebietes des Frankenreiches weiter ausbauen. Am Weihnachtsabend des Jahres 800 wurde Karl in Rom zum Kaiser gekrönt. Damit tritt das Frankenreich die Nachfolge des Römischen Reichs an, hier damit verknüpft ist die Idee der Translatio Imperii, über die wir gerne noch im Seminar weiter diskutieren können. Wichtig ist für seine Herrschaft, dass 812 auch Ostrom den neuen Kaiser anerkennt. Auf dem Bild sehen Sie die Karlsbüste, die vermutlich nach 1349 entstanden ist und sie gehört zum Aachener Domschatz, in ihr soll ein Teil der Schädeldecke Karls eingearbeitet sein. Es handelt sich hier gewissermaßen, wenn man so will, um eine Reliquie, die gleichzeitig den Anspruch äh, des Kaisers äh, verdeutlicht, sowohl für die äh, weltliche Seite der Herrschaft als auch für die geistliche Seite der Herrschaft äh, zu stehen, also das heißt durch Gott eingesetzt zu sein. Das auf dem kleinen Bild sehen sie den Königsthron im Aachener Dom, der unverändert ähm, geblieben ist und den Teile der Grabeskirche in Jerusalem eingearbeitet sind. Die Karte zeigt die eindrucksvolle Expansion des Frankenreichs unter Karl. Er hat sehr erfolgreich gegen die Sachsen und Bayern gekämpft und konnte die Lombardei erobern inklusive Rom, die gelb eingezeichneten Gebiete das sehen Sie im Norden jenseits der Elbe, ähm, dann im heutigen Ungarn und im Italien sowie die Bretagne ähm, stehen unter Einfluss Karls, äh, konnten aber nicht ins Reich integriert werden. Seine Nachfolger ähm, Karl der Kahle, Ludwig der Deutsche und Lothar der I beerben äh, Karl und das Reich wird dreigeteilt, und zwar im Vertrag von Werder 843. Sie sehen das auf dieser ähm, grafischen Darstellung, ähm, nämlich das Königreich Karls des Kahlen, das Königreich Lothars I., das Königreich Ludwigs des Deutschen. Das Besondere daran ist, dass schon bald nach dem Tod der Söhne Lothars, das Mittelreich, unter Karl dem Karlen und Ludwig dem Deutschen im Vertrag von Merzen aufgeteilt wird. Das war 870 und auf dem direkten Weg dahin sehen Sie 842 die Straßburger Eide, in denen sich Karl und Ludwig gegenseitig treu schwören. Und das in einer ganz besonderen Form. Überliefert sind die Eide in äh, drei Sprachen, nämlich Lateinisch, Altfranzösisch und Althochdeutsch. Das Besondere ist, dass der Westfranke Karl in Althochdeutsch einen Sch äh, äh, Schwur leistet, während Ludwig der Deutsche in Altfranzösisch schwört und umgekehrt schwören die Heere, also das Herr Ludwig in althochdeutscher Sprache, dass sie Ludwig die Gefolgschaft aufkündigen, wenn er sich gegen Karl wendet. Damit ist eine vielseitige Absicherung möglich, ein äußerst spannender Text. Den Sie in einem Auszug äh, aus, dem, aus der Bibliothek Augustana sehen. An die Herrschaft der Karolinger schließt sich an die Herrschaft der Ottonen. Und zwar nach dem Zusammenbruch des Karolingerreichs im 9. Jahrhundert ist es so, dass es eine Weile dass die Stammesherzogtümer um die Vorherrschaft dringen, Die Ottonen liudolfinger setzen sich im 10. Jahrhundert durch, beginnen mit Heinrich I., den Sie hier auf einem Standbild sehen, der von 919 bis 936 deutscher König ist. Und in Quedlinburg, hier sehen Sie die Stiftskirche und das Schloss, ähm, seine erste Ruhestätte fand für knapp 100 Jahre. Heute ist unklar, wo sein Leichnam verblieben ist. Ihm folgen nach Otto der Große, Otto der II., Zweite, Otto der Dritte und schließlich Heinrich der II. Damit möchte ich diesen ersten Durchlauf der historischen Grundlagen als eine Geschichte der zentralen Herrscherhäuser beenden. Ähm, weitere Einblicke gewähren Ihnen die sogenannten historischen Kontexte. In einem zweiten Schritt werde ich mich jetzt der althochdeutschen Schriftlichkeit zuwenden und diese ist, wie bereits eingangs deutlich, kurz deutlich geworden ist, ohne Christi äh, Christianisierung nicht zu denken. Dieser Ausschnitt aus dem Pergament des Abrogans steht für, einen, für den ersten zentralen deutschsprachigen Text. Es ist ein Klosar, ein deutsch-lateinisches Klosar, das benannt ist nach dem ersten Eintrag in äh, diesem Text, nämlich Abrogans demodi, und das äh, bedeutet demütig bescheiden. Und dieser Abroganz liegt heute im Kloster St. Gallen äh, als Kodex 911, ist aber vermutlich in Freising entstanden. Der Abroganz steht für den Beginn der literarischen Stufe des Althochdeutschen vom 8. bis 11. Jahrhundert, mit dem auch die Karolingische Reform in Verbindung gebracht wird und in der Klösterkirchen und Bischofssitze als Zentren Althochdeutscher Schriftlichkeit etabliert werden. Das Ende dieser Epoche wird gemeinhin angesetzt mit dem Tod im Nordkost des Deutschen um 1022. Der literarischen Stufe vom 8. bis 11. Jahrhundert geht die vorliterarische Stufe vom 7. 5. bis 7. Jahrhundert voraus. Aus dieser Zeit haben wir lediglich 60 Runen, ca. 60 Runen in Schriften und es werden einige althochdeutsche Wörter in mittellateinischen Quellen erwähnt. Jetzt ist der Name St. Gallen so oft gefallen, dass man sich natürlich anschauen kann, wo denn überhaupt geschrieben wurde. Also man kann sich die Plätze der Schrift betrachten. Hier sehen Sie den idealisierten Klosterplan St. Gallens, der in Reichenau angefertigt worden ist, einem Kloster einen Katzensprung entfernt. Und gelb umrahmt sehen Sie Klausur, das ist der Lebensbereich der Mönche, inklusive dem gut sichtbaren Kreuzgang. Darüber sehen Sie in dieser Darstellung das Kirchenschiff und links vom Altarraum das Skriptorium. Im Skriptorium wird geschrieben und gelitten. Schreiben ist mühsam ähm, und eine sehr anstrengende Tätigkeit. Warum, werde ich Ihnen im Seminar zeigen. Nicht, deswegen ist der St. Galler Schreibervers wahrscheinlich nicht umsonst so häufig überliefert, was relativ selten ist. Hier sehen Sie noch einmal eine vollständige Variante in Majuskeln. Eine recht ungeübte Schreiberhand hat ihn verschriftet. Ähm, das Besondere an diesem äh, äh, Codex 623 ist, dass äh, mit Neuhochdeutscher äh, Schrift äh, darunter äh, gesetzt ist eine Übersetzung, kaum geschreibt, viel Kummer gebeit, mit Mühen geschrieben, noch mühsamer, das End erwartet. Hier sehen Sie zugleich schon die Kontextualisierung äh, dieses St. Galler Schreiber Verses. So hat man sich Skriptorien vorzustellen. Auf der linken Seite sehen Sie das Skriptorium von Saint-Michel und in der oberen Darstellung eine Rekonstruktion eines Skriptoriums. Der Name St. Gallen ist jetzt schon relativ häufig gefallen. Sie sehen, St. Gallen gehört in den Schreibbereich oder in den Dialektbereich des Alemannischen. Wie Sie sich vielleicht erinnern können, in der ersten Sitzung haben wir darüber gesprochen, aus welchen germanischen Stämmen sogenannte Schreib- oder Dialekte des Deutschen hervorgegangen sind oder aus welchen Stämmen. St. Gallen liegt wie Reichenau im Bereich des Alemannischen und wir können schlichterdings nicht sagen, dass es eine bi-althochdeutsche Sprache gab, sondern es ist mehr oder weniger so, dass wir unterschiedliche Schreibdialekte haben, die Ihnen Hinweis darauf liefern, wo bestimmte alterdeutsche Texte entstanden sind. Und wir unterscheiden hier das Alemannische, das Bayerische, das Südrheinfränkische, das Rheinfränkische, Ostfränkische und Mittelfränkische. Betrachten wir uns nun diese Zentren alterdeutscher Schriftlichkeit etwas genauer. In St. Gallen entsteht nicht nur die reiche Schriftlichkeit Nötkost des Deutschen, also das heißt zahlreiche Übersetzungen, die er kommentierte, sondern <lacht> Entschuldigung, ähm, auch zahlreiche Paternoster- und Credo-Übersetzungen, in Reichenau ähm, lässt sich reiche Klosenarbeit nachweisen und vor allen Dingen die interlinear Version der Benediktinerregel und äh, alles aus dem 9. Jahrhundert. In Freising entsteht, wie gesagt, höchstwahrscheinlich der Abrogant in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts. Man sagt ungefähr um 790. Natürlich zahlreiche Vaterunser-Übersetzungen. In Regensburg, der sogenannte Muspili, da werden wir nachher noch ähm, darauf zu sprechen kommen. Sein Gedicht vom Weltuntergang, Stabheim, aus dem, vom Anfang des 9. Jahrhunderts. Weitere wichtige Orte sind Mondsee und äh, Salzburg. Südrheinfränkisch sind die Schriften, die rotfried zugewiesen werden. Er ist bekannt geworden durch eine Evangelienharmonie. Und äh, weiter wichtig ist der sogenannte Weißenburger Katechismus, der um 800 entstanden ist. Aus dem Ostfränkischen soll hervorgehoben werden, der Tatian aus Fulda der wohl um 830 entstanden ist, und das Etzelit aus Bamberg aus dem 11. Jahrhundert. Nun zu den sprachlichen Besonderheiten des Althochdeutschen. An erster Stelle zu nennen natürlich die sogenannte zweite oder Althochdeutsche Lautverschiebung, die wohl die wichtigste Entwicklung im Bereich des Konsonantismus ist. Ähm das Besondere ist hier, dass sie das Althochdeutsche von allen anderen germanischen Sprachen ähm, unterscheidet. Im Wesentlichen gibt es zwei äh, zentrale Verschiebungen, nämlich einmal, dass die stimmlosen Plosive PTK je nach äh, Stellung im Wort entweder zu Pfz und Kr verschoben werden, das heißt im Anlaut nach Konsonanten und in Gemination, und nach Vokal verschoben werden, nach und Ach. So dass ich Beispiele daraus ableiten können wie gotisch Pund, altdeutsch Pfund, Altsächsisch oder Altniederdeutsch 20, äh 20 oder Alterdeutsch Zweinzug oder gotisch Kauen für bayerisch oder alemannisch Horn. Die zweite Variante, nämlich die Verschiebung nach Vokal, lässt sich an Beispielen illustrieren wie alt-sächsisch, alt niederdeutsch Slapan, alt-deutsch gotisch Itan, alt Esan oder alt-sächsisch, alt-nieterdeutsch Makon, alt Machon. Das sind zentrale Beispiele für die Verschiebung der stimmlosen Plosive in der zweiten alt Lautverschiebung. Daneben gibt es noch eine weitere Verschiebung, nämlich der stimmhaften Plosive BDG nach PTK. Diese Verschiebung findet äh, vor allem in Oberdeutschland statt, also im Oberdeutschen, und wird seit dem 11. Jahrhundert teilweise wieder rückgängig gemacht, außer in Geminationen. Hier als Beispiele germanisch Bindan zu bayerisch Pintan oder gudisch Giban zu bayerisch Kepan. Sie haben vielleicht bei dem Schreibervers bemerkt, dass Kibait und Kipait Einmal mit stimmhaften Plosiv realisiert ist, also mit B, und einmal mit stimmlosem Plosiv P. Das ist genau ein Hinweis auf diese Verschiebung im oberdeutschen Sprachraum. Neben der zweiten oder althochdeutschen Lautverschiebung sind vor allen Dingen die Opposition im Althochdeutschen wegen grammatischen Wechsels hervorzuheben. Hier handelt es sich um äh, Konsonantenalternationen und zwar innerhalb eines verbalen Paradigmas, wie Sie an den Beispielen sehen können. Damit müssen Sie in der, um es knapp zu sagen, in der Analyse von Übungsaufgaben schlicht rechnen. Ähm, und es ist immer deutlich sichtbar, wenn es sich um solche Oppositionen im althochdeutschen Wegen des grammatischen Wechsels handelt, die mit der ersten Lautverschiebung einhergegangen sind. Wichtig im Bereich des Vokalismus ist der sogenannte I-Umlaut. Zu unterscheiden ist hier ein Primärumlaut und ein Sekundärumlaut. Für das altodeutsche Zentral ist der Primärumlaut nämlich das A und E vor I, Lang I und J in der Folgesilbe ähm, zu I assimiliert wird. Das heißt, es handelt sich hier um, der I umlaut ist die Bezeichnung für den Vorgang bzw. das Ergebnis einer partiellen regressiven Fernassimilation des Vokals einer Haupttonsilbe an den Vokal der unbetonten Nebensilbe, sodass wir dann Gast im Singular und Gesti im Plural im Althochdeutschen vorfinden oder Lamb und Lambia. Davon zu unterscheiden, ist der Sekundärumlaut und hier ist es so, dass sich zunächst, die zunächst nicht umgelauteten ähm, Vokale A, O und U zu ihren Umlauten wandeln und es äh, außerdem noch eine äh, Verschiebung im Bereich der Langvokale und Diphthonge gibt, sodass auch Althochdeutsch machtig zu Mittelhochdeutsch mächtig äh, äh, umgelautet wird und Althochdeutsch mari zu Mittelhochdeutsch Meere wir werden das nachher noch an einem Beispiel sehen, nämlich dass der, Lensofix, der lateinische lehnsuffix Ari, also von Arius, im Althochdeutschen produktiv wird. Und dieser wird natürlich im Zusammenhang mit dem Sekundärumlaut ebenfalls umgelautet, so dass wir heutzutage zum Beispiel Bildungen haben wie Legendär. Auf den sogenannten Rückumlaut gehe ich jetzt nicht ein, das besprechen wir im Seminar. Und darüber hinaus... Im Tutorium. Neben der Umlautung sind auch äh, die althochdeutsche Monophtongierung, die althochdeutsche Diphthongierung und der althochdeutsche Diphthongwandel hervorzuheben. Ähm, es ist so, dass die germanischen äh, äh, Diphthonge I zu althochdeutsch E, germanisch Au zu althochdeutsch äh, O, äh, gewandelt werden. Im Bereich der alterdeutschen Diftungierung ist das Germanisch-Lang-O zu Althochdeutsch u und das Germanisch-Lang-E zu Althochdeutsch ea Ia und Ie verschoben. Sie sehen die angegebenen Beispiele, äh, die Sie sich bitte einprägen. Wir werden im Verlauf des Seminars noch zahlreiche andere besprechen, sodass hier keinerlei ähm, Eile besteht, sich die Beispiele nun auf der Stelle einzuprägen. Nützlich ist es auf jeden Fall. Der alterdeutsche Diphthongwandel ähm, steht für die Verschiebung von AI zu A, O zu O, IO zu IU bzw. EO. Neben der, den äh, Wandelfenomenen im Vokalismus und im Konsonantismus. Vergeben, äh, ergeben sich auch Veränderungen im Bereich der Morphologie. So ist es so, dass sich für das Althochdeutsche, der bestimmte Artikel nachweisen lässt. Es sind die ersten analytischen Umschreibungen des Perfekts und Plusquamperfekts mit äh, Haben und Sein äh, sichtbar. Es gibt das analytische Passiv- und Futoperiphrasen. Daneben werden die Flexionsparadigmen Wesentlich vereinfacht, ich zeige Ihnen nachher noch ein konkretes Beispiel. Für die Wortbildung ist es so, dass tatsächlich eigenständige frühere eigenständige Lexeme zu Suffixen äh, grammatikalisiert werden, so zum Beispiel Heid, das ursprünglich stand für Person oder Gestalt, es gab für Ordnung, Plan, "Schafft" für Schöpfung, Turm für Urteil bzw. Gericht. Wie schon erwähnt, wird der germanische Suffixian durch das Lehnsuffix Ari von Lateinisch Arius verdrängt. Das, ist, das sind übrigens sehr schöne Beispiele, die Sie sich merken können für die sekundäre Umlautung. Im Bereich der Syntax ist es so, dass, wie eingangs erwähnt, das dominante Lateinische einen sehr starken Einfluss auf das Deutsche hat. Und es ist tatsächlich so, dass in zahlreichen deutschen Texten Sie das Gefühl haben, Sie lesen eine direkte Wort-zu-Wort-Übersetzung aus dem Lateinischen. Zur Lexik ist zu sagen, dass der Wortschatz durch die Bereiche Religion und Kirche, Schriftwesen und Volkswesen sowie Obst- und Gartenbau, dafür wird es nachher auch noch ein sehr schönes Beispiel geben, massiv ausgebaut werden. Also man spricht gemeinhin von einer gewissermaßen einer Christianisierung des Wortschatzes, wenn man das überhaupt so sagen kann. Ohne die Christianisierung hätten wir wahrscheinlich kaum altdeutsche Schriftlichkeit ich kann Ihnen nur anraten, dass Sie sich für die Klausur oder für die, das Einprägen dieser Lautwandelphänomene besonders schöne Beispiele herausführen. Davon gibt es genug. Ich möchte Ihnen hier das zeigen für das Neuhochdeutsche Herz, also das Herz des Organ oder die Liebe oder was auch immer Sie mit dem Herzen assoziieren. Wir sehen in der ersten Übersicht äh, aus, der, äh, aus dem Abriss der alterdeutschen Grammatik eine Gegenüberstellung von Alterdeutsch, Mittelhochdeutsch, Altniederdeutsch und Gotisch. Wie relativ schnell deutlich werden sollte, sehen Sie sowohl Veränderungen im Vokalismus wie im Konsonantismus. Ganz typisch für die zweite hochdeutsche Lautverschiebung ist die Verschiebung von T nach C, also von Harjathor nach Herza, und die Veränderung des äh, ehemals des Diphtons zum Monophtong ähm, im Bereich der äh, ersten äh, der, der Wurzel. Ich habe Ihnen das daneben weiter abgedruckt noch den Eintrag aus dem Oxford English Dictionary und dem etymologischen Wörterbuch nach Pfeiffer beim DWDS. Beide sind ideale Quellen, um sich über die Verwandtschaftsbeziehungen von einzelnen Lexemen innerhalb der germanischen Sprachen oder indoeuropäischen Sprachen klar zu werden. Sie sehen, dass Sie an Herz äh, nicht nur nachweisen können die zweite Lautverschiebung das heißt vom Germanischen zum Althochdeutschen die das Gotische logischerweise nicht mitgemacht hat und das Altniederdeutsche ebenfalls nicht sie sehen daneben dass äh, die Sprachen des Englischen oder das äh, das, das äh, Niederländische ebenfalls diese Verschiebung nicht mitgemacht haben angegeben für altenglische Hörte und für äh, das äh, Holländische oder Niederländische hart ähm, Daneben sehen Sie aber auch die indoeuropäische Wurzel von Lateinisch Cordis und die griechische Wurzel. Hier interessant besonders in Bezug auf Cardia, von dem sich die Kardiologie ableitet. Das etymologische Wörterbuch nach Pfeiffer, das beim DWDS hier auszugsweise wiedergegeben ist, fasst noch eine ganz andere Menge von Varianten auf, über das Mittelniederdeutsche bis das Mittelniederländische und das Altenglische und Neuenglische und Altnordische. So dass Sie hier einen kompletten Eindruck bekommen von der äh, Vielfalt der Lexik, wenn Sie sich die germanischen Sprachen im Vergleich anschauen. Mit der zweiten althochdeutschen Lautverschiebung kann die Dialektgliederung des deutschen Sprachraums im Wesentlichen als abgeschlossen gelten, oder also als konturiert. Sie sehen das an dieser Übersicht, die ich aus dem DTV-Atlas Deutsche Sprache entnommen habe. Und es gibt danach noch einige andere Verschiebungen, aber keine andere lautliche Entwicklung wird mehr so stark die Dialekte voneinander abheben, wie es die zweite Lautverschiebung getan hat. Deswegen nutzen Sie diese Übersicht noch einmal, um sich zu vergegenwärtigen, wie die Dialektgliederung und Dialektlandschaft nach der zweiten Lautverschiebung aussieht, diese Grafik und Übersicht. Glauben Sie mir, werden Sie ihn nicht zum letzten Mal sehen. Damit möchte ich die sprachlichen Besonderheiten des Alterdeutschen hier abschließen. Ich bin mir vollkommen im Klaren darüber, dass wir nur einen Bruchteil behandeln konnten, vor allen Dingen was den Bereich des Vokalismus angeht. Ich hoffe aber, dass wir darauf noch einmal zurückkommen, wenn wir das Altniederdeutsche besprechen und das Mittelniederdeutsche und Mittelhochdeutsche vor allem, denn im Kontrast werden Sie noch einige sprachliche Merkmale wesentlich deutlicher. Äh, sehen und erkennen können, dass sie ihnen dann ähm, noch einmal anders und vergleichend vor Augen gestellt werden. Ich werde jetzt zum nächsten Punkt weitergehen, der für diesen Podcast noch bleibt, und zwar die Entwicklung des Wortes Deutsch. Hier möchte ich im Wesentlichen nur eine Linie nachzeichnen. Es ist zunächst eine Fremdbezeichnung, die verwendet wird, um die Volkssprache zu bezeichnen, nämlich die, die nicht von Römern gesprochen wird, also die jenseits des Limes gesprochen wird. Und so unterscheidet man zunächst Latine und Theodiski. Theodiski wird erschlossen von Theodisk zum Volk gehörig von Germanisch und Theudo-Volk. Ähm, in äh, Straßburger Eiden 842, die haben wir uns ganz kurz angesehen, äh, wird von äh, Theodisca lingua gesprochen, das ist ein rechtssprachlicher Terminus zur Abgrenzung von Lateinischer und äh, Romanischer Sprache. Um 1000 spricht Notker von Indiodiskum als Sprachbezeichnung und um 1090 im Annulit wird Jütisch dann für Bezeichnung für Sprache, Land und Leute genutzt. In der Abbildung sehen Sie den Bischof Anno von Köln in der sogenannten Darmstädter Annovita, die um 1180 entstanden ist und in der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek liegt. Mit diesem Kurzen Überblick über die Entwicklung des Wortes Deutsch möchte ich den eigentlich thematischen Teil des Podcasts schließen und zu einem sehr schönen Beispiel kommen für althochdeutsche Dichtung, nämlich das sogenannte Muspili, ein Weltuntergangsgedicht und möglicherweise kann man Muspili ebenfalls wieder, und da schließt sich der Kreis zum Knospinki, ein Gomenon, ist nur einmalig überliefert, mit Sicherheit übersetzen kann man es nicht. Es wird in der Regel wiedergegeben als Weltenbrand oder Weltuntergangsbrand oder als Weltuntergang und liefert einen ganz schönen Ausblick auf die Vorstellungs- und Glaubenswelt im Althochdeutschen. Sie sehen hier ist es ist Teil ebenfalls wieder am Rand, eine Schrift, Althochdeutsche Schriftlichkeit am Rand in einer lateinischen Handschrift. Es wurde am Anfang des 9. Jahrhunderts in Freising aufgezeichnet und auf den Seitenrändern einer Handschrift aus dem Besitz Ludwigs des Deutschen. Das Muspili wurde 1817 entdeckt von Johann Andreas Schmeller und 1832 erstmals veröffentlicht. Ich werde Ihnen jetzt in den nächsten Minuten das Muspili vorstellen. Zum Glück muss ich das nicht selber tun, denn Dirk Olenroth aus Tübingen kennt es viel besser als ich. Der Text ist entnommen aus dem althochdeutschen Lesebuch. Die Quelle zu Text- und Audiodateien ähm, ist am Schluss des Podcasts angegeben. Ich möchte Sie noch einmal ganz kurz hinweisen auf die Übungsaufgaben, die Sie im Bereich unter diesem Podcast verlinkt finden. Hier sollen Sie bitte zwei Lexeme untersuchen. Das können Sie für sich allein anhand des PDFs machen oder sehr gern auch online kollaborativ in einem Pirate Pad, was ich dazu zur Verfügung gestellt habe. Dort werde ich auch kommentieren und mir Ihre Analysen näher anschauen. Auf jeden Fall werden diese zwei Übungsaufgaben in der Sitzung in 14 Tagen diskutiert, besprochen, sodass Sie einen Eindruck von einer prototypischen Klausuraufgabe schon jetzt haben und ähm, auch ein erstes Feedback über Ihre Analyseleistung. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in der Woche und wir sehen uns in der nächsten Sitzung. Bis dahin, tschüss! Sintak piquemme, dass er Tauwans kall. Wann sah, so sich die Usela in den Sint hefit, enti sie den Lichamun likan lasit, so quimet ein Herri von der Himmel zungalon, das Andar von der Peche, dar pagan sie umpi. Sorgen mag die Usela und sie die Usurna arget, o Moherje sie hallot werde. Wanta, i des Satanases, ki sindi, ki winnet, das leitet sie a sar, dar iru leid wirdet, in fuir enti finstri. Das ist rechter firinlich ding. Upisia hafar ki halon die, die dar von der himele quemmernd enti der engilo eigan wirdet, die bringen sie sar uf in himilo riechi, Dar ist lieb aner Tod, liocht aner Finstri, selida aner Sorgun, darnist neomansiuch. Denn der Mann in Pardisu, su puh ki vinet, hus in himile dar wie mit immer Hilfe ki Pidiu ist durft, michel, alle Romano will ich immer, dass es in sin Murt, kispanne, dass er Gottes Willen kerner tuo in die Hella Fuir harter Wiese peches pina, dar Piotit der Satanas alt ist, lauk, so mag Hukan, za diu sorgeen drato, der sich sontigen weiß. Weh dem in finstris kalsino firina prinnan in peche, das ist recht o palwig ding, dass der Mann harret zu Gotte, in die immer ni nie quimit, wahnit sich kinada di uvena ga nie ist in ki himilis himiliskin Gotte, vanta hier in verolti after ni So denne der machtige kuning das mahal kipanit, daras kalkweman kuno kilichas, denne nikitar Barno, noch ein den furisitzan, nie aller Romano willich, der Momahale sculli, dar skala der rieche, as rachus tantan, wie das er in Verolti giverkot hapeta. Das hort dich Rachon, die er Verolt recht wieson, das sculli der Antichristo mit Eliase pagan. Der warch ist kiwafanit, den er würdet unter in Wieg Arhapan. Kenf und sind so kräftig, die Ukosa ist so michel. Elias streitet wie den ewigen lieb, wie den Rechtkernon das Riechi kistarkan. Pidius skal Helfan, der Himmeles kivaltit. Der Antichristo steht, wie der Altfiante, steht, wie der Mo Satanasse, der innern versenkan skal. Pidius in deru Wigsteti wund, pifallan, enti in der Mo Sinde, sigalos, verdan. Doch warne des, philu, gottmano, dass Elias in der Mowige erwartet werde. So dass Eliases plurt in Erda ki triumphit, so in prinnant die Berga, paum nigistentet enigen Erdu, Acha artruckneend, Moor verswilchet sich, svilet laugiu der Himmel, mano fallet, prinnit mitilagard. Stenig ist hentet enig in erdu, fährt denne Stua tago in Land, ferret mit die Ufuiru fiericher Sohn, dar nie mag denne Mag andre mo' helfan vor der mumuspille. Muspille. Denne das breiter Wasser alles verprinnet, in die Fuir, in die Luft ist alles arfurpit, war ist denne die Umarcha, dar man dar Eo mit sie den Magon pieg. Die Marcha ist verbrunnen, die Uselas de Pidwungen, nie weiß nicht, wie Upurse, so färl sie zerwiese. Pidiu ist dem Manne so gut, denn er zu dem Omahale quimmet, dass er Racho no rechter arthele. Denne nie darf er sorge'n, denn er zu der Rusur Nie weiß der weniger Mann, wie an Wartil er habet, denn er mit den Miaton maret das Rechter, dass der Tiufall darpi, ki tarnit stentit. Der habit in Ruovu rachono velitha, dass der Mann er entisit, upilis ki fromita, dass er es alles ki sageet, den er zu der Rusuono quimit. Nies golta sieht, man noch ein, in infahandig. So das Himmelska Horn, ki chlutet, wirdet, enti sich der, anadin sind ar hefit, der da suonanskal, toten enti teen, denne hefit sich mit immer herjo meister. Das ist alles so bald, dass immer nioman ki pagan ni mak. Denne fährt er zu deru rumahalsteti deru dar ki marchut ist. Dar die Usurna diamandar io sagita, denne farand engila, upper diomarcha, vecchant deota, wiesand zedinge. Denn es gilich von der Rumoltu arsteen, losan sich arderulevo fasson, skal emo hafar sin lieb piqueman, dass es in recht allas kirachon mursi, Enti immer after sinen Taten arteilet werde. Dene der, der kitzelt, der der enti Arteil toteen, enti quäckhen, denne steht darum pi Engil amenigi gommono, Gard ist so michil. Dara quimet dero Richtungu so filler dir die dar arresti arstehnt. So dar mano noch ein Wicht pimidan nimak, mag, dar skal Hand haupit sagein, allerer lider velich, und sie lutzigen lutzigon finger, was er unter unterdessen Mannun mordes ki fromita. Dar nie ist eo so listig man, der, der da ar arliugan megi, dass er gitarnan megi, tato de cheina, Nies all, fora demo Kuninge, gekundet werde, usan er es mit aller musanu furimegi, enti mit fast Fastun di ofirina kapursti. Denne der Paldit der Gipursit hapet, dener zu dero Suonu quimit. Wirdet denne tragan das frono Kruzi, da der helige Christ an arhangan ward, Denne auget er die Omaa sun, die er in der Rumenisci anfieng, die er durch desse Mankunes, minna